Meine liebe Gäste, wir wollen uns langsam in den Saal eintreffen, um zusammen Gottesdienst zu feiern. Ja, und bevor wir loslegen, wollen wir uns erinnern, wem wir überhaupt alles zu verdanken haben, wem wir die Möglichkeit zu verdanken haben, dass wir hier jetzt mit, mit normalen Verstand hier sein können, dass wir Gesundheit haben, dass wir die Situation haben, dass wir uns noch versammeln dürfen. Dass wir das Wort Gottes haben und nicht verfolgt werden dafür. Sehr viele, sehr viele äh, verschiedenste Gründe, über die wir einfach keine Kontrolle haben. Lass uns deshalb nochmal jetzt aufstehen und wirklich Gott danken, dass er, dass er das alles gewährt und mit Gebet Gottes uns zu beginnen. Heiliger Gott, wir stehen hier vor dir, um dir zu dienen heute. Wir erkennen an, dass wir keine Kontrolle haben über sonst was. Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir etwas bewirken können. Doch es ist zu unbegreiflich, mein Herr. Das Ganze Zusammenspiel haben wir eben nicht unter Kontrolle. Heiliger Gott. Und wir wollen nochmal erkennen und verbalisieren, dass alles von dir abhängt und wir danken dir dafür, dass du über alles herrschst auf dieser Erde und über uns herrschst, dass du uns heute gewährst, hier zu sein, dass du uns unsere Herzenseinstellungen so geformt hast, dass wir heute hier sein wollen, dass du uns ja, die physischen Möglichkeiten gibst, mein Vater, heute hier zu sein. Wir wollen dir danken dafür, wir wollen dich auch gleichzeitig bitten uns zu segnen, dass wir diesen Gottesdienst wirklich nach deinen Vorstellungen hier erfüllen können, Heiliger Gott. Dass es wirklich dir gefällt und nicht einfach nur uns selbst zu irgendwas dient, Heiliger Gott, sondern in erster Linie wirklich dir. Hilf uns bitte beim Lernen aus deiner Schrift, beim werden, bei der Freude, die wir aus deiner Schrift schöpfen können, Heiliger Gott. Bitte segne unsere Geschwister, die heute nicht hier sein können. Besonders die, die tatsächlich hier sein wollen, mein Herr, und nicht können, weil sie älter sind, weil sie schwächer, Sie, ja, können, bitte segne sie, hilf ihnen bitte jetzt auch in ihrer schweren gesundheitlichen Lage. Wir bitten dich, hilf ihnen aber auch geistlich heute erbaut zu werden. Niedigster Gott, segne auch die Geschwister, die nicht kommen, weil sie einfach nicht wollen. Segne ihre Herzen, mein Vater, sodass sie auch geistlich gesund werden. Gnädigster Gott, segne die Versammlungen weltweit, die heute stattfinden, um dich zu ehren, um dir zu dienen, sodass wirklich dein Name heute verherrlicht werden kann. Wir bitten dich, bitte segne uns und lass uns jetzt einen guten Gottesdienst in deinen Augen haben. Amen. Kommen wir zuallererst für, zu den Ankündigungen für die kommende Woche. Am Montag findet das Gebetstreffen statt, um 8.30 Uhr. Am Dienstag ist dann Hauskreis, am Abend um 5.30 Uhr. richtig? Äh, Donnerstag um 8.30 Uhr findet wieder ein Gebetstreffen statt, hier in der Gemeinde. Und am Freitag um 17 Uhr ist die Jugendstunde. Das zu den Ankündigungen, zu der Lesung. Wir machen weiter in Apostelgeschichte. Ab Vers äh, Kapitel 14, ab Vers 1 bis 7. Lass uns zusammen die Bibel aufschlagen. Apostelgeschichte 14. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die ungläubigen, ungläubig gebliebenen Juden jedoch erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge,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 Heute ein bisschen eine kurze Geschichte. Wir sehen weiter, das Werk des Evangeliums in die Welt tragen geht voran. Wir sehen, dass die Apostel in eine neue Gegend kommen und in die Synagoge gehen, wo es Brauch ist, dass sie auch das Wort reden dürfen. Und so segnet Gott dieses Evangelium, was da geredet wurde und zieht Menschen zum Glauben. Es entstehen neue Gläubige, doch nicht alle. Wir sehen, Leute fühlen sich vom Evangelium angezogen, Juden, sowohl auch Griechen, doch einige Juden, dem missfällt das Ganze, weil was Neues gepredigt wird, womit sie nicht zustimmen. Und sie fangen an andere Heiden zu manipulieren, dass halt wirklich wieder quasi eine Verfolgung entsteht. Und die Reaktion der Apostel ist dieses Mal etwas anders, als wir es schon davor gekannt haben. Zu einen blieben die erstmal dort, das war schon Druck, ausgeübt worden. Sie haben die, neu, die sich neu hingezogenen vom Evangelium weiterhin gelehrt, vorbereitet. Doch als es dann schlimm und sich die ganze Zuspitzte, sind sie woanders hingezogen. Und wir können keine Gesetzmäßigkeit ihres Handelns hier ableiten. Wir haben Stellen, wo sie blieben und Leiden trugen. Wir haben Stellen, wo sie gegangen sind und woanders weitermachten. Ähm, einer der Interpretatoren hat einfach gesagt, man merkt, dass sie sich einfach vom Heiligen Geist geleitet, also geleitet wurden. Und mal war das so, mal war das anders. Doch sehen wir, wie sie nicht ihr Wohlstand darin gesucht haben und nicht ihre Bequemlichkeit, sonst hätten sie damals nicht anders gehandelt, sonst wäre Stephanus davor nicht gesteinigt worden und so weiter. Sie haben wirklich den Willen gehabt, das Evangelium in die Welt zu tragen. Da war tatsächliches Wirken des Heiligen Geistes. Lasst uns aufstehen und im Gebet noch mal danken für diese Apostel, die damals doch so entschlossen Gottes Willen getan haben und auch vielleicht von ihnen etwas lernen, für uns selbst, wie wir wirklich dieses Evangelium, mit welchem Willen, mit welcher Freude weitertragen sollten. Nächster Gott, Danke dir, dass du uns diese ganzen Bücher der Bibel gelassen hast, heiliger Gott, dass wir wirklich aus denen lernen können und von diesen Männern, die dir nachgefolgt sind, heiliger Gott, und Frauen lernen können. Danke dir für das Buch der Apostelgeschichten, wo wir so sehr merken, wie dein Heiliger Geist, der über Jahrhunderte Hinweg, eigentlich Jahrtausende sogar versprochen wurde den Menschen und nun ausgegossen wurde, wie du, der du der Heilige Geist bist, gehandelt hast und den Menschen Motivation und Kraft gegeben hast, Heiliger Gott, das Richtige zu tun, was in deinen Augen richtig ist. Gnädigster Gott, so bitte ich dich auch, gieße auch deinen Heiligen Geist über uns aus, dass wir wirklich dir wohlgefällig leben dass wir deinen Willen tagtäglich tun, Heiliger Gott. Und dass wir nicht deinen Willen mit unserem Willen vermischen, sondern dass, so wie bei den Aposteln, das tatsächliche Handeln des Heiligen Geistes, das tatsächliche Wirken des Heiligen Geistes mit der Bibel konform ging. So pflege ich dich an, bitte. Wirke du in uns, mein Vater. Wir bitten dich, segne uns und hilf uns, von diesen Männern zu lernen. Amen. So, ich grüße euch, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich hoffe, alle sind gestern in Frieden angekommen von nach dem Ausflug und sind wieder ausgeschlafen, mehr oder weniger. Ja, unser Wort für heute steht im Brief an Philemon. Die letzten, drei Verse. Die letzten drei Verse in diesem Brief gucken wir heute an, vom Vers 23 bis 25. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Himmlischer Vater, wir danken und preisen dich für dein Wort. Wir bitten, dass du uns die Gnade schenkst, zu hören darauf, dass du unsere Herzen neigst, dein Wort gläubig aufzunehmen und danach treu zu handeln. Ohne dich können wir das nicht. Erleuchte uns bitte. Hilf bei der Predigt und hilf beim Zuhören. Hilf uns allen, Täter deines Wortes zu sein, damit du in allem verherrlicht wirst. Hilf, dass wir auf Jesus Christus, unseren Heiland, schauen durch diese heiligen Worte. Segne diese Zeit und sei bei uns in Jesu Namen. Amen. Für diejenigen, die vielleicht die letzten Wochen und Monate nicht mit uns waren, wir gingen Schritt für Schritt durch den ganzen Brief des Paulus an Philemon, angefangen im Frühling dieses Jahres und heute sind wir angekommen beim Abschluss dieses Briefes, ganz am Ende verabschiedet sich Paulus im gewissen Sinn von, von seinem Adressaten mit einem Gruß und mit einem Segenswunsch. Ja, Gruß und Segenswunsch sind hier am Ende. Und man könnte sagen: Ja, was, was soll man daraus schon ziehen? Ja? Irgendwelche Namen stehen hier, höchstens schnell überlesen, aber wir sollten das nicht gering schätzen. Ja? Es gibt bei uns in der Sprache solche fest, ja, sich fest entwickelten Formeln, wo man bestimmte Worte sagt, wie eine Formalität, ist halt so, so eine Gewohnungssache, ja? wo man alle Seiten verstehen, das ist einfach so rein formal. Ja? Und das soll, sollen wir hier nicht so sehen, ja? das ist keine einfache Formalität, da steht viel mehr dahinter. Ja? Im Englischen zum Beispiel hat uns die Lehrerin erklärt, wenn die Englischsprachigen sagen, how do you do, wie geht's dir, Ihr sollt nicht antworten darauf das ist keine Frage, das ist einfach eine Grußformel. Man antwortet genau so, man, man will nicht in der Tat so richtig wissen, wie es dir geht, das ist einfach so, so ein festgesetzter Ausdruck. Ja. Aber hier ist nicht einfach eine Grußformel, nicht einfach so, einfach so ein Spruch, sondern wenn wir genau hinschauen, wenn wir uns Gedanken machen über das, was hier drin im Text ist, was wir gleich machen werden. Wir entdecken einiges Wertvolles für sich. Ja? Und dieser Gruß endet, was sehr so bemerkenswert ist, mit einer Aufzählung von Namen. Ja? Das ist, was wir hier so ganz, ganz auch oberflächlich gesehen äh, merken: sind irgendwelche Namen, irgendwelche Personen, die mitgrüßen. Ja? Und diese Personen sind Mitarbeiter. Ja, wir sehen das im Vers 24, meine Mitarbeiter. Und da können wir einige Wahrheiten beobachten daraus. Ja? Die erste Wahrheit, die ich hier für mich entnehme, ist vielleicht ganz einfach, aber sehr wichtig, wie ich denke. Paulus ist kein Superheld, der alles im Alleingang bewältigt. Ja? Paulus ist nicht einer, der alles macht, sondern er hat Mitarbeiter. Ja? Als Kinder, wir haben damals Ende 80er, Anfang 90er, die letzten Jahre und den Zerfall von Sowjetunion miterlebt. Also man Manche als Erwachsene hier, aber wir waren Kinder und Teenager damals. Und da hat sich einiges so verändert im täglichen Leben und eine Sache, die neu war und für uns als Kinder war das sehr so ja auch geschätzt irgendwo es kam zusammen mit mit allen politischen Umstellungen mit mit wirtschaftlichen Umstellungen es kam der Hollywood zu uns ja. wir haben zum ersten Mal so Filme geguckt ja von und die waren meistens von der ja von der minderwertigen Qualität, aber wir waren fasziniert. So Actionhelden waren da. Der Rambo oder der Chuck Norris. Ja, da war ein Film mit Chuck Norris, wir waren so ja, begeistert. Der einsame Wolf hieß der. Ja. Da sind immer so Heldenpersonen, die den ganzen Kampf, alle Strapazen, alle. alle Feinde, alle Herausforderungen meistern. Die sind ist immer so jemand, der im Alleingang so durchkämpft und man, wow, der ist ja so ein Held. Ja. Und Paulus ist eben nicht so. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir das merken. Das ist ganz fern von der ganzen Bibel, dass da so Alleingänge gemacht werden in der Gemeinde. ja. Nicht Paulus macht das, nicht andere machen das. Ja, Paulus ist nicht ein einsamer Wolf, er ist kein einsamer Superheld, sondern er arbeitet am Werk Gottes, am Erbauung der Gemeinde, zusammen mit Mitarbeitern. Das sehen wir auch an anderen Stellen, als Jesus seine Jünger erwählt hat, die das Evangelium weiterbringen sollen in die ganze Welt. Er hat nicht einen Super Petrus erwählt, nicht einen irgendwie so ersten Papst oder sonst wie, er hat die Zwölf erwählt ja, und danach die 70. Wir lesen Markus 6, Vers 7, als er sie sandte in die Dörfer, er sandte sie je zwei und zwei. Das heißt, selbst wenn sie auf auf Mission sozusagen geschickt wurden, die gingen zu zweit immerhin. Ja, und das waren die zwölf. Später, als die erste Gemeinde auch äh, so organisatorische Dinge bewältigen musste, die haben sieben Diakone erwählt. Nicht einen Superdiakon, der alles macht, der für alle, alle Fäden in der Hand hat, der alles bewältigt, sondern die sieben. Ja. Auch wird über Gebet gesagt, wo zwei unter euch oder drei äh, sich einigen und bitten, dass das wird ihnen geschehen. Ja, immer dieses Prinzip, es sind immer mehrere da und die Bibel zeigt das ganz deutlich. Ja, es gibt keine Superhelden in der Gemeinde, ja, es ist immer Mitarbeit. Und Paulus wendet dieses Prinzip sowohl persönlich an, als auch lehrt er das in den Gemeinden. Ja. Und er benutzt ein bekanntes Bild, er sagt, die Gemeinde ist wie ein Leib, wie ein Körper. Und im Körper gibt es ganz unterschiedliche Organe, ganz unterschiedliche Körperteile, die alle wichtig sind. Ich glaube, niemand wird gern verzichten auf ein Auge oder ein Ohr und sagen, ich habe zwei ein super Ohr reicht. Es wäre unsinnig. Ja, wir machen das nicht. Jede, jeder Finger und weiß nicht. Die, alles ist wertvoll. Ja, wir, wir werfen das nicht einfach so weg. Und genauso in der Gemeinde und dieses Bild vom Leib ist an diversen Stellen in seinen Briefen äh, so dargestellt. Und alle Organe, alle Körperteile, sie haben alle ihre Auf Gaben. Ja, es gibt dieses Wort, die Gaben, die, die man in der Gemeinde hat. Wir wollen ein paar Texte angucken dazu, zum Beispiel Römerbrief Kapitel 12, ab Vers 4 bis 8 lese ich so einen Text. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede? So über sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt? So versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer? So lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermanne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Und nicht nur Paulus benutzt diese Aufzählung von verschiedenen Gaben, sondern zum Beispiel auch der Apostel Petrus. Ja, erster Petrusbrief, Kapitel 4, Ab Vers 11, er sagt, oh, ab 10 werde ich lesen, und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und da sieht man, dass dies, dieses Bild von einem Leib mit vielen Gliedern, die alle unterschiedliche Aufgaben haben, aber doch zu einem großen Ziel mitwirken. Ja, dieses Ziel hier bei Petrus damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Das ist das Ziel, wozu die Gemeinde ist. Alle Aufgaben, alle Körperteile sozusagen, alle, alle unterschiedlichen Begabungen, Dienste, die dienen dazu. Und dann ein anderes Ziel daneben in Epheser 4,12, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Ja, und Paulus arbeitet mit seinen Mitarbeitern. Und in dieser Liste sehen wir ihre Namen. Und durch diesen Gruß, was der Paulus an Philemon sendet, macht er nochmal deutlich, Philemon, du bist einer von denen, die mitwirken an diesem großen Ziel. Denn nämlich im Vers 1, wir haben schon, wenn wir ein bisschen zurückdenken, haben wir betrachtet, dass Paulus sich dort wendet an Philemon mit den Worten, an den lieben Philemon, unseren Mitarbeiter. Ja, genau dasselbe Wort wie hier im Vers 24 im griechischen Synergos. Die wirken zu einem gemeinsamen. Ja, Philemon ist ein Mitarbeiter, Lukas ist ein, Markus ist ein, jeder hat Unterschiedliche Gaben. Ja. Philemon war vielleicht nicht unbedingt der Evangelist, aber er tut auf seine Weise etwas dazu. Wir haben gesagt, eben, dass Paulus eine Herberge bei ihm hatte. Er hat hier seinen Dienst an Onesimus, an den flüchtigen Sklaven, zu vergeben. Ja, diese Wiederherstellung dort äh, dazu zu wirken. Ja. Das ist seine Art zu dienen im Leib aber er ist einer von den Mitarbeitern. Ja. Und dieser Gruß, es redet durch die Jahrtausende auch zu uns. Ja. 2000 Jahre später in Berlin können wir doch auch hier für uns dasselbe Wort hören, die Mitarbeiter. Ja, wir arbeiten auch nicht an, an derselben Gemeinde, wo Philemon war. Wir kennen Paulus nicht persönlich, aber dieses Werk, zu erbauen, die Gemeinde Gottes, damals im Römischen Reich, heute in Deutschland oder in anderen Ländern. Es ist das, das Gleiche, ja? damit Gott in allem gelobt werde, damit seine Gemeinde erbaut wird. Ja? Und in, in diesem Sinn ist jeder auch ein Mitarbeiter. Ja? Wir können nicht verzichten auf jeglichen von euch, weil jedem ist eine Gabe gegeben. Wir können nicht sagen, ah, hier den kleinen Finger, den brauche ich nicht oder sonst wie. Ja, wir brauchen das. Und jeder von euch ist auch herzlich aufgerufen und eingeladen, mitzuwirken an diesem Dienst. Ja, wir müssen einfach verstehen, die Erbauung der Gemeinde, unserer lokalen Gemeinde hier in Lichtenberg, das ist nicht ein Privatprojekt, von Pastoren, ja, nicht, nicht sie sind diejenigen, die da alles bewältigen müssen, alles erbauen. Sie können es auch gar nicht. Sie sind einfach fällige und, und schwache Menschen. Ja, sie brauchen Mitarbeit, das ist das Prinzip Gottes. Er hat das so gewollt, dass er die Gaben einem jeden so gibt, wie es ihm wohl gefällt. Ja, 1. Korinther 12. Wir können nicht auf eure Gaben verzichten. Ja? Wir haben unsere Gabe, jeder von euch hat auch seine Gabe. Ja? Lasst uns an diesem Werk zusammenarbeiten, sonst kann es auch nicht gedeihen. Ja? Das ist nicht unsere einfach so Sache von, von dem und von dem. Ja? Pastor, so und so und so und so, die machen es schon. Ja? Aber, aber was, was, was habe ich da beizutragen? Nein, du bist ein Glied am Leib. Du bist da ganz essentiell dabei. Philemon, du bist ein Mitarbeiter unter unseren. Ja, das ist eine Liste und Philemon wird auch erinnert, auch du bist ein Synergos, auch du bist ein Mitarbeiter. Ja. Und das ist auch, wenn wir bedenken, das ist keine Last, das ist eine große Freude, denn wir haben durch Gottes Gnade die Möglichkeit und sogar den Ruf, zu wirken an etwas, was so groß ist. Ja, die Welt, die merkt das vielleicht nicht. Man denkt, ah, hier so Gemeinde, irgendwelche eigenen religiösen Angelegenheiten, aber das Werk, wo Gott uns hineinstellt, ist etwas, was für die Ewigkeit bleibt. Ja, das ist nicht einfach ein Hochhaus oder irgendwelche großen Projekte, Geschäfte, sondern das sind Seelen, die in der Ewigkeit Gott preisen werden. Wir sind alle Mitarbeiter an diesem großen bleibenden Werk. Es ist eine große Ehre, großes Vorrecht. Ja, lass uns dabei fleißig mitwirken. Ja, wollen wir diesem Ruf entsprechen? Ja, wollen wir unsere Hände da auch ja, mitstellen in dieses Werk? Ja, das ist das Erste. Als Zweites aus dieser Mitarbeiterliste sehen wir folgendes. Ja? Im Deutschen gibt es so einen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Und alle diese Mitarbeiter, die leiden mit. Ja? Das ist sehr wichtig auch zu sehen, das Werk Gottes in dieser Welt, so herrlich, so wichtig, so groß und bleibend es ist, es bringt auch Entbehrungen mit. Ja? Es bringt Leid mit sich, es kostet einen Preis. Das ist keine, keine Kleinigkeit, keine Leichtigkeit. Ja? Und wenn wir sehen, das Leben von Paulus, als auch diese Liste, die wir da haben, wir merken, er hat gelitten und jeder von denen hatte auch sein Leid zu tragen, eben weil er im Werk Gottes mitstand. Hier sagt Paulus im Vers 23, es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Epaphras war auch ein Häftling wie Paulus, sie waren in Ketten gebunden, sie saßen in einem Gefängnis, wo es keine Klimaanlage gab und kein Ungezieferbekämpfungsprogramm oder sonst wie, sondern die waren im Gefängnis damals im Römischen Reich. Wozu? Um Jesu Christi willen. Ja, Wir sehen, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Epaphras konnte vielleicht irgendwo... Gut leben, Paulus konnte gut leben für sich, Zeit genießen oder sonst irgendwie, aber er ist im Gefängnis für Jesus ja, und er trägt das. Und Epaphras, der das gleiche Werk tut, trägt auch das gleiche Leid. Ja, er ist auch im Gefängnis. Auch wird dieser Epaphras im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 12, da sagt Paulus: Er ringt für euch in Gebeten. Epaphras war ein Ringer, ja, er hat gekämpft. Ringen ist nicht etwas so Leichtes, da fließt Schweiß, da muss man sich anstrengen. Ja, Epaphras ringte, ja, er investierte seine, seine Zeit, seine Kraft, seine Nerven, seine Seele in Gebet für die Gemeinde. Ja, das hat er auch gelitten, da hat er auch gekämpft für sie. Ja, wir sehen, er trägt auch Leid. Aristarch, der Nächster Name, den wir hier sehen, die Bibel teilt uns einige Sachen auch über ihn. In Kolosser äh, Kapitel 4, Vers 10, nennt ihn Paulus ebenfalls mein Mitgefangen. Ob das zu dieser Zeit war oder äh, an einer anderen Periode, auch er war im Gefängnis. Er war ein Begleiter des Apostels und in Kapitel 4, Apostelgeschichte Kapitel 19 Vers 29. Wir sehen in der Stadt Ephesus, da gab es einen Aufstand von den Handwerkern, die äh, hergestellt haben solche silbernen Tempel der Göttin Artemis damals, ja. Und da gab es einen Aufstand gegen Paulus, weil wegen seiner Predigt des Evangeliums hat man die Artemis auch als falsche Göttin so herausgestellt und die wollten das nicht. Und dieser Aristarch, es steht geschrieben, von dieser aufgewühlten Menge wurde er ergriffen. Wir wissen nicht, ob sie ihn geschlagen haben, geschleppt, aber er hat schon ganz gewiss einige Leiden auf sich nehmen müssen. Auch sagt die Schrift, Aristarch war ein Thessalonicher, ja, Apostelgeschichte 27, Vers 2, was sagt um das? Wenn wir in einen anderen Brief von Paulus gucken, in den Thessalonikerbrief, er sagt dort, Kapitel 1, Vers 6, ihr habt das Wort in großer Bedrängnis aufgenommen. Das heißt, die Thessaloniker, sie hatten auch Verfolgung erfahren nämlich von ihren eigenen Landsleuten. Das ist in Kapitel 2, Vers 14. Ihre Landsleuten haben sie verfolgt, weil sie jetzt gläubig an Jesus Christus geworden sind. Und Aristarch hat das alles miterlebt. Und er mit einem weiteren hier genannten Mitarbeiter, mit dem Lukas, sie waren die Begleiter von Apostel auf seiner Schiffsreise nach Rom, wo Paulus als Gefangener transportiert war, Apostelgeschichte 27,2 und weiter. Und bei, diesem, bei dieser Schiffsreise haben sie auch äh, einen großen Sturm erlebt. Sie waren mehrere Tage auf offenem Meer, äh, ermüdend alles, mit viel Angst. Dann gab es den Schiffsbruch, Kälte und alles Sonstige. Ja. Und Paulus zusammen mit Aristarch und mit Lukas, sie sind dabei quasi ja, in dieser Situation und sie leiden mit ihm. Ja, sie leiden mit. Über andere wissen wir vielleicht nicht so detailliert, aber aus der Geschichte wir wissen, dass besonders damals in der frühen Gemeinde fast jeder, der mit Christus ging, früh oder spät auch großen Bedrängnissen und Verfolgungen ausgesetzt war. So können wir vermuten, auch die anderen haben ihren Anteil da mitgetragen. Und das ist, was wir hier lernen und entnehmen. Die Mitarbeit, die Nachfolge Jesu Christi, die Mitarbeit an seinem Werk, kostet was. Sie kostet einen hohen Preis. Das ist keine billige Angelegenheit. Wenn man mitarbeiten will, wird man auch Kämpfe, Anfechtungen durchstehen müssen. Wenn man Jesus nachfolgen will, wird man auch mit menschlichem Argwohn konfrontiert oder mit Versuchungen, wo man widerstehen soll und so weiter. Ja, das ist, es kostet etwas, aber es lohnt sich auch. Ja. Und da diese Wahrheit wollen wir hier betrachten. Die Mitarbeiter haben gelitten in dem sie im Werk standen und wir werden auch unseren Teil irgendwo leiden. Aber das lohnt sich. 1. Ja. Petrus, Brief, Kapitel 4, Vers 1, sagt der Apostel, Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Ja. Das Wort wappnet hier buchstäblich bewaffnet euch, ja, womit? Dass euer Sinn auch so gerichtet ist. Leid wird kommen und ich muss das akzeptieren innerlich akzeptieren. Ja, aber das stärkt mich. Ja, die Bereitschaft für Jesus Christus, Entbehrungen zu nehmen auf sich, für ihn zu leiden, Geduld zu haben, das bringt etwas Kostbares mit sich, nämlich wir werden in sein Ebenbild geformt dadurch. Ja, Petrus sagt, Christus hat gelitten, bewaffnet euch mit demselben Sinn. Das heißt, betrachtet ihn in seiner Geduld, in seinem Ausharren, in seiner Freude auch irgendwo, wo er das Kreuz bereitwillig auf sich nahm und tut genauso und das wird euch bewaffnen. Ja, dann wird der Versuche, der Teufel euch nicht so leicht wegbringen können. Ja, bewaffnet euch mit demselben Sinn. Natürlich menschlich gesehen, es ist so viel leichter, so viel ja, anziehender, verlockender, die eigene Zeit zu nehmen für sich selbst. Ja. Warum soll ich für die Gemeinde investieren? Wir arbeiten, wir sind in der Großstadt oft so gehetzt, gibt es, Augenblicke, Freizeit. Warum soll ich das in die Gemeinde investieren? Lieber kann ich doch mich erholen, lieber mache ich was, damit ich mich beruhige im Wald, meinen Hobbys nach, nachgehe, sonst was mache. Ja? Das ist so, ja, so viel angenehmer für uns irgendwie, so viel anziehender. Aber dieser Preis lohnt sich. Ja? Von der Ewigkeit her gesehen, wir werden nicht äh, bereuen, dass wir diese, diese freie Stunde, diese Gelegenheit oder diese, dieses Geld vielleicht investiert haben für die Gemeinde, ja, zu Ehre Gottes. Hier Strom und Gebäude und alles, das kostet auch. Wer, wer bringt das? Leute, die entbehren ein Euro und mehr Euro geben, damit das alles funktioniert hier. Ja, die ihre Zeit nehmen, dass sie hier Staub saugen, die Zeit nehmen, dass sie singen, dass sie Predigt vorbereiten, Geschwistern helfen, spenden und sonst was machen. Ja, das ist auch eine Entbehrung. Ich konnte das leichter, vielleicht angenehmer investieren, aber man trägt es. Und wenn, wenn Menschen bereitwillig das tragen, dann geht das Werk auch voran, ja, wenn wir alle, jeder sitzt in seiner Ecke und macht seine Zeit für sich. Irgendwo ist das angenehmer, aber wir werden auch dadurch ärmer, weil eben wir nicht erkennen, ja, nicht die Gesinnung Christi haben. Christus gab, ja, er nahm nicht, er gab. Er hat gesagt, ich bin gekommen, nicht damit man mir dient, sondern damit ich anderen diene und eben mein Leben gebe zur Erlösung der Sünder. Ja, das ist die Gesinnung Christi zu geben. Ja, und wer das riskiert, ja, wer dieses Leiden, diesen Schritt nimmt, er wird Jesus besonders Erkennen. Er wird verstehen mit dieser Leidensgemeinschaft, das, das geht nicht spurlos vor, vorbei an uns. Wir werden da näher mit Christus irgendwo sein, weil das eine Erfahrung, die uns mit ihm zusammenbringt. Und das ist sehr kostbar. Dann drittes, was wir sehen aus dieser Liste, auch sehr interessant und wichtig. Ich nenne das mit so einem Untertitel. Eine bunte Mischung. Das ist, was wir sehen in dieser Mitarbeiterliste. Eine bunte Mischung. Was meine ich damit? In dieser Liste sehen wir sowohl jüdische Männer, jüdische Namen, als auch nichtjüdische Männer. In einem Zug sind sie hier mit dem gleichen Begriff meine Mitarbeiter genannt, sie sind Juden und Nichtjuden zusammen. Ja, welche sind, also wir haben gesagt davor äh, über Aristarch, dass er in Thessalonika war, äh, Epaphras war aus Kolosse. Und die jüdischen Namen sind zum Beispiel Markus, ja, der Evangelist Markus. Er ist genannt äh, in Kolosse 4, Vers 10 als Väter, das heißt ein Cousin, Cousin, sagen wir heute, ein Bruder zweiten Grades irgendwie von Barnabas. Ja. Markus. Auch hier im deutschen Text ist das so übersetzt bei Luther, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Es gibt durch die Textforschung große Gewissheit, dass dort eigentlich ein Komma hingehört, dass es so lautet. Es grüßt dich, Epaphras mein Mitgefangener in Christus. Das ist die Formel, die Paulus auch diverse Male in Philemon Brief verwendet. In Christus, dann Komma. Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas. Warum vermuten sie das? Weil in Kolosser 4, Vers 11 ist genau dieselbe Liste genannt. Und dort ist ein zusätzlicher Name, Jesus mit dem Beinamen Justus. Also wir haben heute, wenn wir Jesus hören, wir haben Jesus Christus im Sinn. aber zu damaliger Zeit, das ist ein gewöhnlicher jüdischer Name, gibt es viele Namensträger in der Bibel, und einer von denen hieß Jesus Justus, das war sein Beiname. Das ist in Kolosser Brief äh, 4, Vers 11. Und weil eben damals es gab keine Kommas und Satzzeichen, sondern das stand in, in, in einem Zug, so ist äh, zum Beispiel Eduard Lose, der Kommentator, sagt: Mit hoher Wahrscheinlichkeit darf hier angenommen werden, dass an der zweiten Stelle dieser Liste der Name des Jesus zu lesen ist, von dem auch in Kolosserbrief 4, Vers 11 die Rede ist. Und dort bezeichnet Paulus diese beiden, Markus und Jesus Justus, mit den Mitarbeitern, die aus der Beschneidung kommen. Das heißt, sie waren Juden, die anderen waren eben Heiden, Griechen. Und das ist sehr bemerkenswert, dass sie hier nebeneinander alle stehen. Da gibt es keine Trennung. Die Juden sind irgendwie so mehr bevorzugt oder mehr geschätzt, aber ihr Griechen seid ein bisschen daneben. Das ist nicht so, ja, sondern sie sind alle Mitarbeiter und machen mit an demselben Werk Gottes. Und das ist sehr kostbar für mich, wenn ich unsere Gemeinde angucke, Gestern waren wir bei diesem Ausflug und da habe ich auch so ein bisschen beobachtet, wie bunt auch da die Mischung war. Ja, wir haben Leute auch aus diversen Ländern bei uns. Ja, viele sind aus, der, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, aus Kasachstan wie ich zum Beispiel, oder Usbekistan oder Ukraine, Baltikum. Wir haben Leute aus Asien, wir haben Leute aus dem ganz andere Erdkugel, ja, auch hinter dem Ozean, Leute mit heller Haut, mit nicht so, mit dunklerer Haut, mit einer Sprache, mit anderen Sprache, wir reden mit Akzent viele von uns und wir sind doch zusammengebracht in einer Gemeinde, ja und das ist so wertvoll, dass wir auch ja dieses Werk Gottes erleben können, dass damals und heute das, was uns verbindet, ist nicht, dass wir sagen, wir kleiden uns alle in identische Kleider, wir sind alle hier aus einem Volk und so weiter. Wir sind aus einem Volk, nämlich aus dem Volk, das Jesus Christus sich erworben hat mit seinem Blut. Ja, das ist, was uns eint. Wir haben einen Herrn und Heiland, der für uns alle, ob wir mit Akzent sprechen oder ob wir hier gebürtige Deutsche sind oder von sonst wo angereist wir sind alle gereinigt und erlöst durch sein Blut. Ja, und wir haben seinen Heiligen Geist im Herzen, alle getränkt durch den einen Geist, 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Kolosserbrief 3, Vers 11, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Ja, die hatten damals auch eine bunte Mischung, da gab es damals, was wir heute gar nicht kennen, Gott sei Dank, Sklaven da, und sie muss es sein, Sklave, gibt es noch Sklaven im Haushalt von Philemon, es gab Barbaren, Leute, die aus Germanien damals oder anderen Gebieten, wo die Römer so erobert haben, mit anderer Sprache, mit anderen Sitten, und Paulus sagt in der Gemeinde, gilt das nicht mehr, sondern alles in allem ist Christus. Und das ist sehr wichtig heute, wenn ich die Nachrichten so schaue, ja, die letzten Monate, wo wieder nach all den Jahren, nach all den Jahrhunderten, Jahrtausenden, nach wie vor, 21. Jahrhundert, globale Welt, dasselbe Problem, Rassismus ja, und Unruhen, weil jemand dunkle Haut hat und die anderen nicht. Und dass man aufeinander schiff guckt, deswegen, weil du kommst aus einem anderen Volk oder du sprichst mit Akzent oder du siehst irgendwie anders aus. Ja? Nach wie vor, die dieselben Probleme sind da. Und unsere Antwort darauf ist nicht, dass wir irgendwelche sozialen Programme ausrollen und so weiter. Nein, wir haben die Einigkeit in Christus. Ja? Als Christen, wir bekennen mit Christus, helle Haut und mit dunkler Haut, mit russischer Sprache oder mit deutscher Sprache oder mit sonstiger Sprache. Wir sind Sünder. Unser Grundproblem ist eins, wir sind von Gott abgefallen durch unsere bösen Taten. Und wir benötigen Frieden mit ihm. Und das ist unser eins, was uns eint, alle Sünder. Und eins, was uns eint, eine Lösung darauf. Jesus Christus, Gottes Sohn der sein Blut vergossen hat für die Barbaren und für die Heiden und für die Juden und für Deutsche und für Russen und für afrikanische Leute oder Asiaten oder sonst wie. Die sind alle von selben Blut, von selben Kreuz befreit worden, so, so viel sie glauben. Ja? Und das ist was was wir niemals verlieren sollen. Ja? Wo die Welt hasst, wo man die Grenzen zieht, du bist nicht von unserem Volk, du bist nicht von unserer Kultur, du sprichst nicht so, du hast eine andere Hautfarbe oder sonst was. Da blicken wir auf Kreuz Jesu Christi, wo wir sehen, da ist diese Feindschaft, diese Trennung beseitigt worden. Da gilt nicht mehr Barbar oder Sküte oder Grieche oder Jude, sondern alles in allem Christus. Und dann Nummer vier, was wir auch aus dieser Liste sehen: Es gibt Gewinne und Verluste, die Paulus erlebt hat. Ja, was meine ich damit? Das sind zwei besondere Namen, die uns auch an anderen Stellen der Schrift begegnen. Ein Name ist Markus, ein Name ist Demas. Was ist damit? Ja. Wenn wir das Buch Apostelgeschichte lesen, sehen wir, dass Markus eine, ja, zu einer Zeit eine unschöne Situation gehabt hat mit Paulus. Das war so. Paulus und Barnabas waren abgeordnet als Missionare, kann man sagen, die gingen auf eine Reise, da sie anderen Völkern in anderen Städten das Evangelium Jesus, Jesu Christi predigen. Und Markus, ob weil er Verwandter war von Barnabas oder auf irgendeine andere Weise, er, war, er ging mit ihnen, er war in einem Team, kann man sagen, ja, mit Paulus und Barnabas. Und nachdem sie ihren Auftrag erfüllt haben, haben auch Druck erfahren, Verfolgung erfahren, ob wiederum aus diesem Grund oder aus einem anderen, Markus trennt sich von ihnen und er kehrt zurück und verfolgt irgendwelche eigenen Ziele dann. Er geht nicht in die Welt, sondern er trennt sich einfach aus diesem zusammen entsandten Team. Und später wollen Paulus und Barnabas eine andere Reise machen und Barnabas will Markus mitnehmen. Und Paulus will das nicht. Er sagt, er hat uns einmal zurückgelassen, das ist Apostelgeschichte Kapitel 15, und er widersetzt sich. Er findet offenbar, dass Markus untreu gehandelt hat. Barnabas will ihn mitnehmen und da entsteht ein Konflikt auch zwischen den Aposteln. Und das ist keine angenehme Situation für alle. Und wir sehen Markus irgendwie so war nicht prinzipientreu irgendwie hat in einer brenzligen Situation sie verlassen, nicht schon. Aber hier in diesem Brief was später entstanden ist, Paulus ist hier schon Gefangener, Er nennt sich ein alter Mann im Vers 9 haben wir auch betrachtet. Ist Markus wieder dabei als Mitarbeiter. Und das ist sehr wertvoll. Ja? Irgendwo zwischen all diesen Jahren, wo, wo das geschehen ist, hat etwas stattgefunden, seitens Markus und seitens Paulus, wo sie doch zusammengekommen sind. Ja? Es gab bestimmte Umkehr da. Markus hat, ist zurückgekehrt. Und er hat sich offenbar auch demütig gezeigt. Er hat nicht gesagt, ah, dieser Paulus, der alte böse Mann, irgendwie, ich mache nie mehr etwas zusammen mit ihm, sondern er ging offenbar zu. Und Paulus hat ihn doch empfangen, so. wir wissen nicht die, die Details davon, aber wir können einfach feststellen, damals nach dieser Situation ist Markus wieder mit ihm. Ja? Und nicht nur das, sondern im Kolosserbrief äh, 4, Vers 11, er wird genannt als einer, der zum Trost geworden ist für Paulus. Ja, er und dieser Jesus Justus, Paulus sagt, die waren mir zum Trost geworden. Ja, auch im 2. Timotheusbrief, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 11, sagt Paulus, bringe den Markus mit, denn ich benötige ihn für den Dienst. Markus war vielleicht einer, der geschrieben hat oder irgendwelche Sekretardienste oder sonst was gemacht hat für Paulus. Und sie sind wieder zusammen. Das freut uns. Ein Bruder wurde gewonnen. Da, wo Konflikt war, ist Versöhnung gekommen. Das Umkehr geschehen. Das ist eine Siegersituation hier, wo man getrostet und froh sein darf. Aber es gibt auch andere Geschichten ja, und auch Paulus hat sie erlebt, Verrat und äh, Verlassenheit, ja, mit dem Demas nämlich. Bei Demas ist es genau umgekehrt, leider. Hier ist er genannt als einer der Mitarbeiter, von ihm kommt auch der Gruß. Auch in einem weiteren Brief, im Kolosserbrief, ist er auch in der Liste der grüßenden Mitarbeiter. Aber später ist bei Demas auch eine negative Umkehr geschehen, kann man sagen. Er hat Paulus verlassen. Und zwar so, 2 Timotheus 4, Vers 10, da steht geschrieben, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Demas ist entfallen irgendwie. Nicht nur seinen Dienst hat er verlassen, sondern offenbar... Hat er sich auch von Christus entfernt, die, lieb, die Welt liebgewonnen, wo es auch heißt, wer mit der Welt Freundschaft pflegt, wird Gottes Feind? Ja, das ist mit dem was geschehen. Das ist, muss man auch erkennen. Bei Paulus gab es Gewinnsituationen und es gab Verlustsituationen. Ja, über manche Mitarbeiter konnte er jubeln und freuen und andere haben ihm Leid hinzugefügt. Das passiert auch bei uns. Bei uns sind auch verschiedene Situationen. Es gibt auch das und jenes. Manche, wo man glaubte, die sind so treu, auf die kann man sich verlassen. Und dann geschehen Situationen, wo sie entfallen, wo sie auch in die Welt gehen. Aber es gibt auch, wo Leute wieder zurückkehren ja, und man gewinnt einen. Und das ist die Frage auch für jeden, ja, dass wir Beachten, ja, wir sind nicht besser oder irgendwie geschützter als Markus oder Demos. Wir haben auch die Versuchung hinzuwerfen, zu sagen, ich ah, habe die Nase voll von dem Ganzen, wegzugehen. Ja, die, die Gefahr ist da. Gott bewahre, Gott gebe uns die Hilfe, dass wir treue Mitarbeiter sind, dass wir nicht in die Welt zurückkehren, dass wir nicht verlassen diesen Weg, auf den er uns gestellt hat und abbiegen, hier oder dieses Projekt ist mir besser lieb geworden oder ich will nicht in die Gemeinde und so weiter. Ja? Dass wir nicht in die Welt zurückkehren wie Demas, sondern treu bleiben. Ja? Und dann das Fünfte, was wir sehen in dem Segensgruß, wo Paulus sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Wir sehen alles ist aus Gnade. Ja, das ist die so Zwischenüberschrift, alles aus Gnade. Denn wenn wir zurückblicken auf den Anfang des Briefes, im Vers 3, da sehen wir am Anfang denselben Wunsch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und am Abschluss nochmal wünscht Paulus Gnade. Ja, das ist sehr wichtig, weil wenn wir diese Dinge bedenken, über, über die wir gesprochen haben, dass wir in einem Leib sind, dass wir Mitarbeiter an Gottes Reich sind, dass wir Leid zu ertragen haben, dass wir in der Gefahr auch stehen, irgendwo abzubiegen oder abzufallen, so sollen wir bedenken, nur aus Gnade sind wir gekommen zu Gott oder wurden hingezogen von ihm. Nur aus Gnade stehen wir an seinem Dienst, dienen wir an seinem Werk. Nur aus Gnade können wir ertragen das Leiden, ob sei es von den Menschen der Druck oder sei es innere Kämpfe oder Krankheit oder sonst was. Aus Gnade stärkt er uns. Nur aus Gnade werden wir bewahrt. Wenn wir nicht abgefallen sind, wenn wir noch am Glauben sind, ist es nicht deswegen, weil wir besser sind als dieser Demas. Oh, der Demas der war, der war nicht gut, aber ich bin standhafter. Ja? Nein, das ist die Gnade Gottes, die uns bewahrt hat. Ja? Epheser 2, Vers 8. Nur aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Haben wir diese Gnade erfahren? Heute, wenn wir hören und nachdenken, sind wir im Reich Gottes da sind wir gekommen zu Jesus Christus. Haben wir unsere Sünden erkannt und bekannt, Buße getan? Sind wir durch Gottes Gnade in seiner Herde? Sind wir unter den Mitarbeitern an seinem Reich? Sind wir auf dem schmalen Weg, Weg voll Leid, aber der gerade ist und in den Himmel führt? Sind wir noch dabei oder haben wir uns schon verabschiedet irgendwie von dem Ganzen? Gottes Gnade ist es. Gott gebe, dass wir alle in dieser Gnade stehen bleiben, dass wir uns niemals erheben, niemals denken, ja, ich bin geschützt irgendwie, ja, ich kann, kann, kann was leisten, ich kann da bestimmt ausharren. Es ist Gnade. Ja, ohne, ohne mich könnt ihr nie, nichts tun. Und Gott gebe, dass wir bewahrt werden. Es liegt noch ein Weg vor uns. Wir sind noch nicht angekommen an der ja, Himmelspforte. Ja, es sind noch eine Strecke, die wir wandeln müssen. Es ist noch der Teufel, der wie ein brüllender Löwe hier und uns auch Steine in den Weg legen will und der uns auch äh, abbringen will von dem Weg. Herr, gib deine Gnade, dass wir dran bleiben, dass wir an deinem Werk aktiv uns beteiligen, dass wir nicht die Welt lieb gewinnen und uns entfernen von Christus, sondern unseren Weg Schritt für Schritt bis zur Ewigkeit treu wandeln und dann schließlich bei dir sind. Das alles nur aus Gnaden. Und dafür sei Gott Lob und Dank. Lass uns beten zusammen und für diese Gnade, die wir sehen, in ihm danken. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass durch deine Gnade du, Jesus Christus, den Erlöser Gesandt hast in die Welt. Wir bekennen unsere Not und scharfes Bedürfnis an ihm. Wir sind, aus welchem Volk wir auch immer kommen, in welchem Alter oder Kultur wir sind oder aufgewachsen sind. Wir bekennen, dass wir schuldig sind vor dir. Wir brauchen die Versöhnung mit dir. Wir haben andere Wege erwählt in der Vergangenheit gingen, nach der Härte unseres Herzens auf fremden Wegen gehen. Bitte, Herr, vergib unsere Sünden durch deine Gnade in Christus, bringe uns zurück, bringe uns zum Kreuz Jesu Christi. Lass uns als eine Gemeinde, was erlöst ist durch ihn, durch sein Blut, Lass uns wie ein Volk Gottes, eine Herde, ein Leib, wie wir gelesen haben, auch treu dienen, auch darin bleiben, nicht links oder rechts abbiegen von dem Weg, wo du uns führst. Hilf uns durch deine Gnade. Geduldig in Prüfungen, in Leiden, in Anfechtungen zu sein, hilf, dass wir nicht abfallen. Wir stehen alle in der Gefahr. Wir bitten, dass du uns beschützt. Eben du bist der Retter her, sonst wären wir schon längst abgebogen. Bitte bringe uns in dein Reich. Bringe mit uns zusammen auch etliche noch, die heute vielleicht unbekehrt sind, die dich noch nicht kennen. Bringe auch sie in deine Herrlichkeit, indem du ihnen. Offene Augen schenkst, die Herzen anrührst, Glauben gibst an das Evangelium, dass wir dich alle preisen und loben, denn du allein bist unser gnädiger Herr und Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Gottesdienst neigt sich dem Ende zu. Wir haben heute wieder einiges erfahren können. Ins, vielleicht nicht für alle, für mich war das ein neuer griechischer Begriff, Synergos. Spannend, immer wieder zu lernen, diese Sprache. Aber auch gleichzeitig hilft es nochmal, sich mehr Gedanken darüber zu machen. Sind wir, ich kann nicht ordentlich bilden. Aber gehören wir zu diesen Synergos? Tatsächlich. Sind wir einer dieser Leute? Mitarbeiter oder nicht? Ist ja auch irgendwo der Grund, warum es uns vielleicht gar nicht so gut geht, als Gemeinden. Denn auch wenn die Gemeinde voll ist, gibt es meistens sehr wenige Synergos, und oft akzeptieren wir das, verstehen das und ändern nichts daran. Gehören wir dazu? Zahlen wir den Preis dieser Nachfolge? Sind wir das bereit? Oder sind wir nur bereit, uns bedienen zu lassen? Ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem wir heute auch abschließen können, ich lese noch mal aus einem meiner Lieblingspsalme, einen sehr prophetischen Psalm, für mich immer wieder einen atemberaubenden Psalm. 2, ab Vers 10. So nehmt nun an Verstand, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zornen brennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Lasst uns diejenigen sein, die den Sohn küssen, die sich bergen bei ihm, die, wenn sie fallen, wieder auferstehen und weitermachen, so wie der Gerechte von dem Jesus sprach. Lass uns aber auch prüfen, ob wir das tatsächlich tun. Sind wir die Mitarbeiter? Es das heißt nicht umsonst Gottesdienst, immer wieder. In einem ziemlich guten Buch, ich glaube, das war irgendwas für Männer, weiß nicht mehr, Mann mit Profil heißt es, glaube ich, gab es ein Kapitel über Gottesdienst. Und eine spannende Problematik, die ich so aus meinem Leben kenne. Und dieses... Gespräch, was hoffentlich danach, also hoffentlich, hoffentlich nicht, also bei denen, die wenigstens überhaupt was mitgenommen haben oder mitnehmen wollen, danach stattfindet und diese Frage, die manchmal gestellt wird, hat es mir gefallen, hat es dir gefallen und so weiter. Kennt doch jeder, oder? Und wie hat es dir gefallen? Kennt jemand die Frage, und wie hat es Gott gefallen? Denn wir haben nicht dir gedient, wir haben nicht mir gedient, das ist Gottesdienst. Sind wir die Dienenden? Sind wir Mitarbeiter? Für mich eine spannende, herausfordernde Frage. Lasst uns auch mit dieser Frage und allen anderen, was wir heute gelernt haben, womit wir ermahnt wurden, aufgebaut wurden, abschließen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Gnädigster Gott, wir danken dir, dass wir heute diesen Dienst tun durften, heiliger Gott. Danke dir nochmal, dass wir aus deinem Wort lernen durften. Und danke dir, mein Vater, dass du nochmal die Möglichkeit gibst, sich selber kritisch anzuschauen und zu hinterfragen. Ich flehe dich an für alle, die sich als Gemeindemitglieder sehen, als Geschwister sehen, als Besucher sehen, Hilf uns bitte nochmal zu reflektieren, ob wir tatsächlich dazu gehören und ob wir vielleicht uns verblenden oder uns selber einfach vieles schönreden, Heiliger Gott. Ob es wahre Nachfolge ist oder einfach nur Wunschdenken, ledigster Gott, ob die Tatsachen für sich sprechen oder nicht. Hilf uns bitte, uns nicht zu verblenden, Bitte bewahre uns davor, dass wir irgendwann vor dir stehen und erfahren müssen, dass du uns nicht kennst. Wir flehen dich an, bitte. Lass, uns, lass in uns wirklich die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar werden. Hilf uns bitte wirklich abzuwägen, ob du es uns wert bist, dir nachzufolgen und tatsächlich auch diesen Preis zu bezahlen, der Nachfolge. Hilf uns bitte, wirklich die Mitarbeiter zu sein, deine Diener zu sein, heiliger Gott. Und auch gleichzeitig deine Kinder. Wir flehen dich an, bitte entlass uns heute hier. Segne uns bitte, dass wir wirklich uns nichts vormachen. Und nicht versuchen, den, der du bist, allmächtig, allwissend. Du bist omnipotent und wie oft spielen wir Spielchen mit dir. Heiliger Gott, ich flehe dich an, bitte, bewahre uns davor und wirke in uns. Amen.